Es gibt noch zahlreiche unbeantwortete Fragen zur Professionalisierung pädagogischer Fachkräfte. Ich freue mich, Ihnen in den nächsten sieben Minuten eines meiner aktuellen Forschungsprojekte kurz vorstellen zu dürfen. Mein Name ist Stefan Siegel und ich bin Erziehungswissenschaftler an der Universität Augsburg. Sie sollten bei dieser Flip-Presentation bis zum Ende dabei bleiben und dann natürlich auch zur Session kommen, wenn Sie sich dafür interessieren, was Studierende und Dozierende der Erziehungswissenschaft und des Lehramts über erziehungswissenschaftliche Theorien denken, wie Sie diese Theorien bewerten und inwiefern Sie sich damit auseinandersetzen. Kurz gesagt geht es mir um die Repräsentanz, Relevanz und Rezeption erziehungswissenschaftlicher Theorien. Warum sind das relevante Fragen? Naja, ja, kommen nicht als fertige Fachkräfte auf die Welt. Das universitäre Pädagogikstudium bietet ihnen die Möglichkeit, sich verstärkt mit wissenschaftlichem Wissen und damit auch mit erziehungswissenschaftlichen Theorien zu beschäftigen. Derzeit gibt es leider keinen Konsens darüber, was eigentlich erziehungswissenschaftliche Theorien sind. Meiner Arbeit liegt eine eher enge Arbeitsdefinition von äh, erziehungswissenschaftlichen Theorien zugrunde. Sie sind in der Regel nach wissenschaftlichen Standards gewonnene Aussagensysteme, die eine genuin erziehungswissenschaftliche Fragestellung als Ausgangsbasis haben und die dabei helfen, Erziehungs- und Bildungsphänomene zu beschreiben, zu erklären, zu prognostizieren etc. Individuelle Professionalisierung verstehe ich nach Nittel und Helsper als berufsbiografischen Prozess, bei dem Wissen und Können, aber zum Beispiel auch motivationale Orientierungen und Überzeugungen herausgebildet werden, die dann letztlich Professionalität ermöglichen. Bisherige Studien, wie zum Beispiel die Koaktivstudie von Baumert und Kunter, weisen darauf hin, dass Professionalisierungsprozesse äußerst vielfältig und komplex sind. Hier spielen natürlich nicht nur erziehungswissenschaftliche Theorien eine Rolle, sondern auch Wissensbestände anderer Disziplinen und viele weitere Aspekte wie Emotionen, Einstellungen, Selbstregulationsfähigkeiten. Bisherige Befunde der Einstellungs- und Überzeugungsforschung legen jedoch nahe, dass theoriebezogene Einstellungen und Überzeugungen wesentliche Voraussetzungen für Professionalisierung und Professionalität sein könnten, weshalb es lohnend ist, sich damit näher zu beschäftigen. Um die eingangs aufgeworfenen Fragen zu beantworten, habe ich eine multiperspektivische Mixed Method Studie mit einer Stichprobe von 32 Studierenden und 12 Dozierenden realisiert. Im qualitativen Teil habe ich problemzentrierte Interviews nach Witzel und Reiter durchgeführt, um die Teilnehmerinnen zu ihren Verständnissen, Überzeugungen und Einstellungen zu erziehungswissenschaftlichen Theorien zu befragen. Zudem wollte ich wissen, inwiefern sie sich mit diesen Theorien beschäftigen. Die Transkripte der 44 Interviews wurden mittels der qualitativen Inhaltsanalyse in Anlehnung an KUKATS analysiert. Für den quantitativen Teil füllten die Teilnehmerinnen unmittelbar nach dem Interview einen Fragebogen von so circa fünf bis zehn Minuten aus. Dabei habe ich mit etablierten und zum Teil adaptierten Skalen motivationale Aspekte, wie zum Beispiel den subjektiven Aufgabenwert und selbstbezogene Ziele bei der Beschäftigung mit erziehungswissenschaftlichen Theorien erfasst. Zusammenfassend weisen die Ergebnisse mit, Sub mit Bezug auf die Repräsentanz ähm, darauf hin, dass erziehungswissenschaftliche Theorien sowohl von Studierenden als auch bisweilen von Dozierenden als abstrakt und vage wahrgenommen werden. Ähm, Studierende berichten eher naive theoriebezogene Überzeugungen und ihre Äußerungen sind zum Teil von vorwissenschaftlichen Theorieverständnissen durchzogen, was zum Beispiel die Funktionen von erziehungswissenschaftlichen Theorien betrifft. Hinsichtlich der Relevanz ist festzustellen, dass insbesondere Lehramtsstudierende eher negative theoriebezogene Einstellungen berichten, wohingegen Studierende der Erziehungswissenschaft und Dozierende eher positivere Einstellungen berichten. Bei der Rezeption, also der Auseinandersetzung mit erziehungswissenschaftlichen Theorien, zeigt sich ein sehr ähnliches Bild, wenngleich dieses sehr individuell ist. Bezogen auf den quantitativen Teil konnten zahlreiche starke und bedeutsame Zusammenhänge zwischen theoriebezogenen Einstellungen und Überzeugungen mit motivationalen und affekt affektiven Aspekten individueller Professionalisierung gefunden werden. Als Limitation meiner Studie sind das querschnittliche Design und die zumindest für die quantitativen Analysen eher kleine Stichprobe zu nennen. Die Stärken bestehen dennoch in der breiten, also heterogenen Stichprobe und dem multiperspektivischen Mixed Methods Ansatz. Also dass sowohl qualitative als auch quantitative Verfahren zum Einsatz kamen und dass sowohl Studierende als auch Dozierende befragt wurden, die als zentrale äh, Akteure in der Pädagoginnenbildung angesehen werden. Trotz der Limitationen können einige Implikationen abgeleitet werden. Zum einen halte ich eine theoretische Schärfung des Begriffs erziehungswissenschaftliche Theorien für unabdingbar. Auf dieser Basis dann sollten im Studium Lerngelegenheiten geschaffen werden, um die zum Teil vorwissenschaftlichen Verständnisse aufzugreifen und den Studierenden Metawissen zu erziehungswissenschaftlichen Theorien zu vermitteln. Dies könnte dabei helfen, adäquate Theorieverständnisse sowie günstige theoriebezogene Einstellungen und Überzeugungen zu fördern. So, das war jetzt ein ganz kurzer Ritt durch ähm, die erste Studie eines größeren Forschungsprojekts. Wenn ich Ihr Interesse gewinnen konnte, würde ich mich freuen, mit Ihnen zu diskutieren, vielleicht bei einer Tasse Tee oder Kaffee, dann vor dem Bildschirm bei der Tagung. Falls Sie vorab Fragen haben, können Sie mir gerne eine E-Mail schreiben.